wie Hirten sein am Rande der Welt, aber voll Sehnsucht nach Liebe, nach Liebe im aus Armut Aufbrechen auf dem Weg zu kämpfen, zum Kind des Heils im Vertrauen darauf, dass Nacht sich im Tag handelt, Dunkelheit im Licht und alle Zweifel,